Ich ja, habe jetzt im Auto gut geschlafen. Nach dem Frühstück nochmal eine Route rausgesucht. Also jetzt musste ich endlich überstürzt losrennen. Weil jetzt kam eine Pollenwolke an. Ich habe permanent liegen müssen im Auto. Das ging Deswegen bin ich jetzt klar, ich dran, auf dem Wald Und hier ist gut. Ich habe mir jetzt für heute eine Runde zu drei oder vier Pesch geduchten. Aber schauen wir mal. Damit ich habe das Auto ausgebraten, damit die sich auch noch ein bisschen auslädt. Aber dadurch, da bin, bin ich den Überschritt ausgebraten bin, jetzt noch Kann passieren, dass wir da heute Abend schon jetzt Die Massenwuhl liegen vor mir. Von daher ist es doch besser, wenn man in Ruhe ausschläft und dann durchmacht. Der verpasst. Der war ich habe tatsächlich schon ab zwei Ich hätte weil nicht links halten müssen. Aber da habe ich jetzt mal ganz kurz fündig probiert. Dann wir halt eine 800. Ich ja statt, ähm, Also nur. Müll. Um Meter gibt es einen Cache Echte Liebe. Wir empfehlen euch hiermit eine interessante Wanderung zur Gedenkstätte für Bergsteiger. Auf der Hohen Liebe. Ihr könnt sie mit der Suche nach dem Tradi G.C.S. und so an der höchstimposanten Teufelsmauer verbinden. Ja, daher wollte ich schon Beim Aufstieg zur Hohen Liebe. Ausrichtung Ost, stiegen wir auf diese echt interessante Buche, weshalb wir den Cash auch echte Liebe genannt haben. Macht euch ein Bild davon. Und jetzt noch fünf Meter an. Ich habe aber auf liegt hier nicht. dick und imposant ist und auch aus mehreren verschlungenen Bäumen besteht, aber nein, mehrfach verabgleichster Koordinaten brachte mich dann mehrere Jahre her. Ja. wieder zu massenhaft am um Wegesfanz sieht. Hier geht es weiter. den Abzweig verpasst und hätte jetzt noch mal den halben Berg wieder hochkasten müssen. Deswegen topfe ich jetzt mal hier die 200 Meter großen Wald ab. Und da ist schon die Mauer hier, an der der nächste Cache versteckt ist. Den Referenzpunkt vom Mauerweg ab und führt zunächst durch das felsige Liebentro, danach entlang den höchst, der höchst imposanten Teufelsmauer in Richtung Hohenliebe. Da kommen wir jetzt her. Wenn ihr unseren Cash gefunden habt, empfiehlt sich eine Wanderung weiter zur Gedenkstätte vor Bergsteiger auf dem schönen Aussichtsgipfel der Hohenliebe. Haben wir gerade gesehen. Dabei könnt ihr auch einen Umweg über den kleinen, rechts abzweigenden Weg zum Tradi Bululub, gehen. Haben geholt. Und von dort den weiteren Aufstieg zum Gipfel auf Richtung Ost nehmen. Ihr befindet euch im Nationalpark, haltet euch an die Regeln. Denkt dran, weil ich vorhin gezeigt habe, nicht das Papier um immer hier in der Gegend umwerfen. Ähm, okay. Ich muss gibt ein Sprengerblut dazu. Ja gut, das Sprengerblut hilft mir nie allzu sehr weiter. Mal gucken, ob wir irgendwo was sehen. So, die Abstriche noch. dass ich schon Mücken aufgescheucht habe, war hier nicht. So, auch hier. Suche nach einer Dose mit diesem Hinweisbild. gedüngt. Ich mir hier eine ganze entgegen. hat ist jetzt in Schweiz, mit der also, das ist nicht so. das ist schon. Das wahrscheinlich wie die auf dem Papier hier da wegschmeißen. Zum Falkenstein gibt es den virtuellen Cache. Der ist jetzt hier klein in der Nähe. Ritterrumpel vom Falkenstein. Der Falkenstein ist einer der beeindruckendsten freistehenden Felsen in der Sächsischen Schweiz. Er befindet sich in den Schrammsteinen, den er vorgelagert ist. Der gewaltige Fels ist 381,2 Meter hoch und besteht aus Sandstein. Im Mittelalter befand sich auf dem Falkenstein eine Burgwarte. Die Bauten bestanden aus Holz. Noch heute sind in den Fels gehauene Stufen Falze und Balkenlager sichtbar. Die Burgwarte befand sich hauptsächlich auf dem Felsklippen am Fuß der Nordseite des Falkensteins. Durch Palisaden war dort ein größerer Hof abgegrenzt von dem steinerne Stufen auf die höheren Teile der Felsklippen führten, wo noch eine in den Fels geschlagene Nische, die wahrscheinlich die Wächterstube von Ritterumpel, erkennbar ist. Dieser Bereich war durch einen hölzeren Wehrgang gesichert. Oberhalb der Stufen befanden sich in 15 Meter Höhe die Hauptbauten der wurde, Direkt am Fuß der Wände des Falkensteins geschmägt. Im Verlauf des Turnerwegs führten schließlich Stufen und Leitern zum Gipfel des Falkensteins, auf dem, auf dem sich wahrscheinlich eine kleine Wachstube als Ausguck befand. Die Burgworte besaß keinen Brunnen oder eine Zisterne. Zur Wasserversorgung diente wahrscheinlich das Scheidenbirne. Eine Inzwischen weitgehend versiegte Quelle etwas nördlich des Falkensteins. Zudem wurde erkennbar an den noch sichtbaren aus Fels geschlagenen Rön, Regenwasser aufgefangen. Er gehörte wie fast die ganze rechtselbische Schweiz zur Herrschaft Hohenstein, die das böhmische Adelsgeschlecht der Berger von Duba 1353 von Kaiser Karl IV. als böhmisches Lehen erhalten hatte. Der Falkenstein ging als Teil der neuen Herrschaft Lüdenstein an Heinrich von der Duba. Ein alter Verbindungsweg von Postelwitz nach Sebnitz gab der Burgworte bei einer Fete mit dem oberlausitz Sächsische und dem sächsischen Kurfürsten eine strategische Bedeutung. Ebenso sicherte sie den Zugang von der Elbe zur Burg Wildenstein und dem Königstal. Wahrscheinlich wurde die Burgruine auf dem Falkenstein während eines Kriegszugs im Herbst 1439 zerstört. 1451 ging der Falkenstein endgültig in sächsischen Besitz über. Im 1456 angelegten Burgenverzeichnis gehört der Falkenstein, bereits zu den als verfallen bezeichneten Burg worden, 1456 während des 30 jährigen Krieges versteckten sich Bewohner der umliegenden Orte am Falkenstein wovon noch verwirrende Inschriften unter anderem die Jahreszahl 1631 zeugten Wilhelm Leberecht Götzinger beschrieb den Felsen 1804 als unzugänglich und nur über Leitern ersteigbar. Im Jahr 1864 schlug am Falkenstein mit der Besteigung durch Schandauer Turner über den noch heute sogenannten Turnerweg die Geburtsstunde des sächsischen Kletterns. Durch eingeschlagene Namen dokumentiert ist eine Besteigung aus dem Jahr 1871 und der der Dresdner Turner im Jahr 1868. An den Erstbegeher Oskar Schuster erinnert seit 1919 die Schusterplakette, die etwa auf halber Höhe am Schusterweg angebracht ist. Der Gipfel ist nur für geübte Kletterer erreichbar. Mittlerweile führten über 100 verschiedene Kletterrouten ab Schwierigkeitsgrad 3 auf der sächsischen Schwierigkeitsskala auf den Falkenstein sowie seine Nebengipfel, Zinne und Tonnernadel. 2001 waren es auf alle drei Gipfel insgesamt 77 Kletterwege und 68 Varianten zu diesen Wegen. Nun zum Cache. Im vorherigen Text sind Spuren beschrieben, die die Geschichte hinterlassen hat, wie zum Beispiel die Wächterstube von Witter der Rumpel. Eure Aufgabe besteht nun darin, ein Foto von der Wächterstube des Ridders zu machen. Wie ist eurer Fantasie überlassen? Hauptsache, die Wächterstube ist zu sehen. Habt ihr lüchtige Kopfbedeckungen? Könnt ihr sie gerne aufsetzen. Es ist aber kein Muss. Fügt dann dieses Foto eurem Blog bei und fertig. Ja, also... Das ist ein virtueller Cache. Man muss keine solche suchen, sondern unter Upload eines Fotos ist das alles schon gegeben. Ich bin jetzt hier im Schießgrund. Den Cache habe ich auch gerade gefunden. Aber jetzt ist es inzwischen dran. Die Speicherkarte von meiner Kamera voll. Ich kann jetzt doch noch mit dem Handy filmen, aber ich bin eh auf dem Rückweg. Ich werde jetzt wahrscheinlich nichts mehr filmen. Von daher und tschüss.